Erinnerungen von Leuten, die damals Kinder waren. Äh, einen Spruch haben wir auch äh, ausgestellt, wo dann die Eltern gesagt haben, am Königeberg, da darfst nicht gehen, weil da sind die Flüchtlinge oben. Ja? Äh, äh, und äh, das ist, äh, sie haben es auch so gesagt, ich habe auch andere Sachen, ich glaube, ich muss nicht alles ausbreiten. Äh, es ist leider so, dass man sich äh, immer wieder schwer tut, wenn äh, Fremde kommen, wo, wiewohl Sie, die dort gewohnt haben, ja sogar Deutsch gesprochen haben und sogar das weggefallen ist, aber sogar das hat, äh, hat nicht ganz gereicht. In dem Sinn äh, haben wir gesagt, äh, äh, Vertriebene treffen Flüchtlinge und ich freue mich sehr, dass äh, heute auch eine Reihe von äh, Bewohnerinnen und Bewohnern äh, mit dem äh, Koordinator von Pavillon 6 hier sind und aus dem Grund, weil einer, der jetzt am Babylon 6 wohnt, das ist der Kalit, steht hier, gut, <lacht> er porträtiert die 6.